Hallo und willkommen zu meiner kurzen 6.io Vorstellung. Eigentlich will ich nur zeigen, wie man Ethereum erwerben kann. Die anderen Möglichkeiten, die ich dazu kenne, sind aber eigentlich komplizierter geworden in der Zeit. Daher bin ich, auf die, ich darauf zurückgekommen. io ist eigentlich eine Kryptobörse, auf der man Kryptowährungen handeln kann. Ich zeige das mal kurz hier. Hier kann man Bitcoin oder andere Währungen einfach kaufen trade kann man live und kurzfristig handeln! Auch mit Margin Trading, also mit Hebel! Market Debt, hier, hier sind die Charts, hier sind die häufigsten Werte und so weiter! Insgesamt als Kryptobörse börse ist 6IO wirklich sehr gut! Und eine der führenden Top-Börsen kann man sagen. Gerade auch weil die Sicherheitsvorkehrungen ähm, sehr hoch sind und sehr gut sind. Das ist gerade hier wichtig. Man kann hier, wenn man auf Deposit klickt, mit Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährung einzahlen. In dem Fall nämlich Banküberweisung. Dann wählt man hier die Währung aus. Hier nehme ich Euro. Ich nehme hier jetzt nur 10 zum Vorstellen. Dann klicke ich hier an das End und continue. So, und mache ich hier mein, meine Einzahlung. Ups, 20. Ich meine, das haben die geändert. So, wie man hier jetzt sieht, habe ich die 20 Euro eingezahlt. Um jetzt Ethereum zu kaufen, gehe ich auf Ethereum, Euro. Und dann kann ich hier entweder bei Ethereum oder Ether entweder hier meinen Wunschpreis angeben. Zum Beispiel nehmen wir mal 200. Und hier die Menge, die ich kaufen will, kann ich hier meine Order aufgeben. Das heißt jetzt, sobald der Preis von Ethereum auf 200 sinkt, wird für mich 0,05 Ethereum gekauft von meinem Geld. Das nur kurz hier zum Trading. Eigentlich möchte ich das Geld bei einem anderen Broker einzahlen. Dazu nutze ich MyEtherWallet! Ether Wallet. Bei Spectrum muss man sein Konto angeben, bevor man einzahlen kann, also sein Ether Wallet. Das ist bei mir der hier. Dann gehe ich hier also zum Auszahlen vom Ethereum, Ether. Klickt mal auf Finance und geht hier runter. Dann findet man hier die Kryptowährung. Hier ist das Ethereum. Da gehe ich auf Withdraw. Hier kommt meine Adresse rein. Und jetzt überweise ich 0.0. 8 Ether. wie man sieht kostet mich das eine gebühr jetzt bekomme ich noch mal einen code per sms geschickt nach dem code muss ich noch mal meine e-mail bestätigen so. die habe ich jetzt bestätigt und jetzt dürfte es nicht mehr lange dauern bis das geld hier auf meinem wallet ankommt beachten ist noch, dass man bei ähm, 6IO sein Account ähm, bestätigen muss! Mit Hilfe von Personalausweis, das ist üblich, wie beim Broker auch! Aber wenn das erstmal gemacht ist, dann ist es hier recht einfach zu kaufen, verkaufen und noch wegzuschicken! So, es sind jetzt gerade ein paar Minuten vergangen! Und da sind hier auch schon die 0,8 ETH bei mir angekommen! Ich gehe jetzt auf -Token. Mich wieder einloggen. So, dann haben wir hier die Maske zum Beweisen, hier oben kommt meine Adresse rein und hier unten kommt der Amount, rein, der Betrag. Und unter Gas Limit gebe ich, ein, gebe ich die 40.000 ein, die von Spectre verlangt sind. Und das Gas Limit gibt an wie, wie hoch die Transaktionskosten sind, die ich bereit bin zu zahlen. Einfach. Das hier ist mein Spectre Account. Ich auf Deposit. Hier ist wichtig, man darf, sollte Ethereum auf keinen Fall von, einem, von der Börse schicken, also nicht von SEXIO direkt schicken. Das kann schnell daneben gehen. Und ich habe diese Adresse am Anfang eingegeben. Das heißt, ich kann auch nur von dieser Adresse einzahlen. Ich kann das auch später ändern. Solange das aber nicht geändert ist, kann ich nur von da einzahlen. So, dann habe ich hier die Adresse, wo ich Geld hinschicken muss. Und hier sieht man, was für Bedingungen ich erfüllen muss. Mindestens 17 Quay, das sind hier schon 30, das ist in Ordnung. Gas 40.000, das ist hier ein bisschen weniger, das muss ich erhöhen. Und Minimum Einzahlung sind 0,1 Ether. So, hier kommt die Adresse rein. 0.10 40.000. Jetzt klicke ich auf Generate Transaction. So, dann ist das hier fertig und ich kann hier auf Send Transaction. Hier muss ich nochmal bestätigen, dass das alles stimmt. Hier sieht man, was mich die Transaktion kostet. Das ist nicht wirklich viel. Jetzt wird mein Geld überwiesen auf Spectrum. Sollte nicht allzu lange dauern, bis das hier dann auch ankommt. Ist. So, das hat jetzt hier auch nur 2-3 Minuten gedauert und die Zeit, bis mein Geld hier angekommen ist und ich jetzt hiermit anfangen kann zu handeln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mehr Informationen zu Spectre finden Sie in meinem Kanal und auf meiner Webseite. Mehr Informationen, wie man Ether und Kryptowährung nutzt, finden Sie auch auf meinem Kanal bzw. auf meiner Webseite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video!